Hallo, ich habe hier ein Packpapier, das ist ähm, ja ein Rest und den will ich hier aufs Bild setzen. Damit habe ich schon eine Bildaufteilung und einen Farbton. Ich habe auch eine gebrauchte Leimand, ähm, die habe ich noch einmal kurz geweist. Und jetzt nehme ich hier einfach meine weiße Farbe gib Die da drauf und damit klebe ich gleichzeitig auch das Papier mit drauf. Das ist Acrylfarbe, weiß, etwas dicker. Ja, dann streichst du es einfach ein und es soll wieder unkompliziert werden. Was für Anfänger heute! gebe ich einfach ein bisschen Sienna dazu und du kannst einfach jetzt Spaß haben, die Farbe einfach auftragen, ganz unkompliziert, ja, ganz normalen Pinsel, nichts Wildes, ein bisschen Schwarz dazu, ein bisschen Ocker, egal. Also du kannst auch jeden anderen Farbton natürlich nehmen und dann einfach ganz simpel die Farbe auftragen. jetzt einfach deinen Papierstreifen und drückst den jetzt in die nasse Farbe. Ja und damit klebt das und ich gehe dann immer noch mal mit dem Spachtel hinterher und drücke das noch mal so fest. Dann kommt auch mal ein bisschen Farbe mit drauf, aber es macht gar nichts. Also du kannst dann auch das an den Seiten kleben, also da dann noch mal Farbe drauf geben und dann das Papier mit rumziehen das kann natürlich auch jedes andere Papier sein. Also, wenn du jetzt ein tolles Papier hast, dann nimm das, das werde ich auch noch mal zeigen hier, da werde ich noch mal ein Video zu machen. Und das einfachste ist natürlich so ein Packpapier, das hast du vielleicht sowieso da. Also, probier das mal aus. Musik Krickeln gehört natürlich immer mit dazu und das kannst du ja gut mit der Kohle machen. Du kannst jetzt dir irgendwas überlegen, was du auch darstellen willst, was schreiben, wenn du irgendetwas ja, sagen möchtest, schreib es einfach dahin oder krickel dir was dahin, ganz wie du möchtest. Und jetzt gehe ich noch ein bisschen mit Farbe hinterher, ganz normalen Pinsel, nichts Dolles, einfach ja einfach machen. Ich hatte mir gerade überlegt, als ich das Bild geföhnt habe, dass doch Türkis ganz gut dazu passt. Und ich habe hier noch so einen Rest. Den gebe ich einfach mal wieder mit dazu. Mal gucken, so im Untergrund kannst du ja auch einfach bisschen rumkrickeln ich stand gerade am Regal und da habe ich den Pinsel hier gesehen. Damit kannst du rumklecksen und lange Pinselspuren machen und es ist jetzt nicht wichtig, dass du diesen Pinsel nimmst. Es ist nur so, dass ähm, wenn du irgendwelche Werkzeuge hast, dann kannst du die hier prima ausprobieren. Das ist eigentlich eher das, worum es geht und das kommt jetzt nicht darauf an, dass du jetzt diesen Pinsel nimmst, sondern einfach ums ausprobieren, um es zu machen, weil jedes Mal nimmst du auch wieder ja, eine Erfahrung mit und das brauchst du beim nächsten Bild, also beim nächsten Bild denkst du dann, ach Mensch, da war doch was, das würde doch jetzt gut passen und so kommst du immer auch ein Stück weiter. jetzt erstmal schnell aufgehört, weil wenn die Farbe noch so nass ist, dann musst du jetzt tatsächlich erstmal wieder warten, bis die Farbe trocken ist. Also ich habe es jetzt hier erstmal hingelegt. Du kannst es durchaus auch schon so lassen oder eben gucken, ob du noch was dran verändern möchtest. Ich nehme noch mal den ersten Farbton. Die Farbe ist noch nass. Ich kann jetzt nicht mehr warten. Also ja, ich finde, hier fehlt noch ein bisschen was. So bleibt es jetzt aber. Aber so ist das eben. Das innere Gefühl sagt dir oftmals, nee, da fehlt noch was oder ähm, jetzt ist es fertig und das Gefühl tritt jetzt bei mir ein und jetzt bin ich zufrieden und hatte eine schöne Mahlzeit. Das wünsche ich dir auch. Einen ganz schönen Sonntag für dich und viel Spaß beim Malen. Nimm ruhig Farbreste, was du gerade da hast. Einfach loslegen. Danke für dein Like natürlich. Vielen, vielen Dank dafür. Danke für dein Abo und ich freue mich auf deinen Kommentar. Ende immer noch mal. Bezug zu dem Buch, den kann ich hier heute gerne noch mal aufzeigen und zwar habe ich auf Seite 20 und 21 in dem Buch dir auch Pinsel vorgestellt und wie gesagt, du brauchst ähm, nicht den Pinsel zu nehmen, den ich da genommen habe, das ist einfach nur dazu da, um ja zu sehen, dass eben alles möglich ist und du viel experimentieren sollst. In der englischen Aufgabe ist es immer zwei Seiten weiter, also ganz viel Spaß beim Malen und einen schönen Sonntag. Tschüss!